In diesem Video geht es um User Stories. User Stories sind ziemlich gut darin, zu beschreiben, welche Anforderungen habe ich denn eigentlich an ein Werkzeug, an ein Produkt, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und sie sind tatsächlich im Usability Engineering sehr gern eingesetzt, weil sie nämlich auf anderen Dingen aufsetzen, die man ebenfalls im Usability Engineering einsetzt, nämlich Personas und Szenarien. Und wie das genau funktioniert und was eine User Story ist und wie die aufgebaut ist, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. User Stories sind zunächst mal eine Beschreibung einer Funktion eines Werkzeugs aus Sicht einer Persona. Man kann es hier eben auch mit den entsprechenden Terminologien beschreiben. Also eine User Story ist ein User Requirement, welches man aus User Needs abgeleitet hat. Wie ist das jetzt zu verstehen? Also bei User Needs geht es tatsächlich darum, Nutzerinnen und Nutzer haben üblicherweise irgendeine Herausforderung, vor der sie stehen. Und dafür brauchen sie jetzt ein Werkzeug, um diese Herausforderungen zu, zu ja, bedienen oder zu lösen. Und das heißt, um diese Herausforderungen jetzt zu bestehen, haben sie bestimmte Bedürfnisse, also sie brauchen äh, bestimmte Dinge, ja. Und was diese Dinge dann konkret sind, das ist eben dann wiederum das, was vom Werkzeug geliefert wird. Sie haben also auf der einen Seite Bedürfnisse an und daraus ergeben sich dann wiederum Anforderungen an das Werkzeug, mit dem Sie dann letztendlich diese Bedürfnisse befriedigen können und dann letztendlich auch Ihre Herausforderungen bedienen können. Nehmen wir ein relativ einfaches Beispiel. Vielleicht haben die Nutzerinnen und Nutzer einen relativ großen Datensatz und wollen jetzt in diesem Datensatz bestimmte Inhalte relativ schnell und effizient auffinden, dann ist das ein Bedürfnis, was Sie haben. Ja, Das ergibt sich vielleicht aus irgendeiner Herausforderung, die Sie haben. Und um diesem Bedürfnis jetzt zu entsprechen, muss jetzt ein entsprechendes Werkzeug bestimmte Funktionalitäten bieten. Zum Beispiel die Möglichkeit, in diesem Datensatz zu suchen, in dem Datensatz zu filtern oder vielleicht auch den Datensatz zu sortieren. All das könnte gegebenenfalls als ja, mögliche Anforderungen an das System formuliert werden, damit eben das Nutzerbedürfnis, also in vielen Daten bestimmte Inhalte schnell auffindbar zu machen, befriedigt werden kann. So viel also zu diesem Unterschied. Und User Stories fokussieren sich jetzt eben darauf zu beschreiben, was muss jetzt eben das System bieten, also welche Requirements haben wir an das System. Gut, User Stories sind tatsächlich heutzutage sehr typisch für agile Projekte, werden zum Beispiel äh, als Teil des Product Backlogs im Scrum relativ intensiv eingesetzt und sie haben den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer einfachen Struktur auch leicht verständlich sind für alle Beteiligten. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was eben User Stories sind und was sie so prinzipiell kennzeichnet, aber schauen wir uns doch einfach nochmal eine User Story an, um das auch besser verstehen zu können. Eine User Story ist tatsächlich nur ein einzelner Satz, prinzipiell erstmal nur ein einzelner Satz. Und der Satz, der folgt einem ganz bestimmten Schema und das Schema ist hier dargestellt. Der Satz ist immer in der Form als, dann kommt eine Referenz auf eine Persona, möchte ich, dann kommt ein Ziel oder eine Aufgabe, das verfolgt wird oder das, die eben erledigt werden muss, damit und dann kommt ein Grund, warum ich eben irgendwie etwas erreichen möchte. Und das ist immer noch relativ abstrakt, deswegen schauen wir uns jetzt einfach noch mal zwei äh, konkretere Beispiele dazu an. Ich habe hier einmal ein Beispiel für das Filtern von Inhalten. Ja? Basierend auf äh, dem Szenario, was ich in dem entsprechenden Szenario-Video erläutert habe, kann man zum Beispiel ableiten, als Patrick Harms, also hier der Bezug wieder zu der gleichen Persona, möchte ich Festplatten nach Kapazität filtern, damit ich nach unterschiedlichen Festplattengrößen suchen kann. Ja. Wir haben also hier einen Bezug zu der entsprechenden Person. das ist der erste wichtige Teil, dann eben ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Aufgabe, die ich verfolgen möchte. Das ist also äh, ja, praktisch eine, eine, die Funktionalität, die ich da irgendwie brauche, ist also etwas konkreter und dann eben noch am Anschluss oder im Anschluss der Grund nach unterschiedlichen Festplattengrößen suchen kann. Ja, also ich brauche ja die Funktion Filtern nicht, wenn ich eben diese Anforderungen letztendlich gar nicht hätte oder dieses Bedürfnis gar nicht hätte, damit ich eben danach suchen kann. Gut, als zweites Beispiel habe ich hier dann noch, als Patrick Harms möchte ich Festplatten nach Preis sortieren können, also auch wieder eine konkrete Funktionalität, die da ist, damit ich die günstigsten Angebote zuerst sehe. Und auch das leitet sich zum Beispiel wieder aus dem Szenario ab, was jetzt eben aus der Szenarioübung kommt. Das heißt, wir sehen hier einfach zwei Beispiele für diese typische Satzstruktur, von der ich gerade gesprochen habe. Also wir haben auf jeden Fall am Anfang die Benennung einer konkreten Persona, die etwas machen möchte. Dann eben, was sie konkret von dem Werkzeug braucht, also die konkrete Funktionalität des Werkzeugs ist hier benannt. Und dann zum Schluss auch noch der Grund, warum sie das braucht. Und das ist dann meistens der Bezug zu einem entsprechenden User-Need oder eben zu dem Szenario, aus dem wir das Ganze dann abgeleitet haben. Wenn wir uns das Ganze aber ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir, dass da eigentlich gar nicht nur der Satz steht, sondern da steht noch ein bisschen mehr, zum Beispiel auch so eine ID und so eine Überschrift. Mit sowas kann man tatsächlich User Stories noch entsprechend ergänzen. Also User Stories sollten prinzipiell eigentlich eine eindeutige ID haben. Der Grund ist einfach der, dass wenn man eine eindeutige ID hat, man diese dann eben auch immer wieder gut und einfach referenzieren kann. User Stories sollten auch einen prägnanten und einfachen Titel haben. Das verkürzt einfach die Lesedauer. Ich muss nicht immer die ganze User-Story lesen, wenn ich dann nur den Titel habe. Ich weiß prinzipiell dann schon, worum es geht. Und man kann dann eben auch, wenn man feststellt, hm, für mehrere User-Stories definiere ich gerade irgendwie den gleichen Titel, dann kann man gegebenenfalls auch mehrere User-Stories zu einer zusammenführen, weil beide vielleicht das gleiche beschreiben. Die eigentliche User-Story ist dann diese Funktionsbeschreibung, nämlich dieser eine Satz, den man dann formuliert, der dann eben dieser, dieser entsprechenden Struktur entspricht. Und was man auch noch machen kann, ist optional noch Zusatzinformationen hinzudefinieren. Also zum Beispiel Verlinkung zu anderen User Stories, Verlinkung zu anderen Materialien, Verlinkung zu der, zum Szenario, auf dessen Basis man die User Stories vielleicht identifiziert hat. All das kann man zusätzlich als Information noch angeben und hilft dann letztendlich auch nachzuvollziehen, woher kommt das denn jetzt eigentlich. User Stories sollen tatsächlich bestimmten Kriterien entsprechen. Und diese Kriterien möchte ich hier auch nochmal kurz anführen. Zum einen sollten User Stories unabhängig sein. Das heißt, sie sollten nicht abhängig von anderen User Stories sein. Das ist auch tatsächlich einer der beliebten Fehler, der oft gemacht wird, dass man halt definiert, ich brauche als bestimmte Persona eine bestimmte Sache, damit ich eine andere Sache machen kann. Ja. Und dann brauche ich auf Basis von dieser anderen Sache wieder irgendwie was und so weiter. Und so, das eine Art Verkettung von User Stories entsteht. Das sollte nicht passieren. User Stories sollten also immer unabhängig voneinander sein, damit man letztendlich auch entscheiden kann, setzt man das jetzt um oder setzt man es nicht um. So wie man Abhängigkeiten dazwischen hat, muss man ja auch alle umsetzen. Sonst kommt man ähm, in Teufelsküche, weil es dann einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, Unabhängigkeit ist eine ganz wichtige Sache. Der nächste Punkt, der hier eine Rolle spielt, ist User Stories sollten verhandelbar sein. Verhandelbar bedeutet, dass man im Projekt sich darüber beraten kann, was setze ich denn jetzt tatsächlich als nächstes um und was nicht. Das heißt, sie sollten grundsätzlich so gestaltet, gestaltet sein, dass man auch noch die Option hat, die User Stories vielleicht im Projekt nicht umzusetzen. Sie sollten wertschöpfend sein. Das heißt, sie sollten irgendwie für alle möglichen Stakeholder oder zumindest für eine Gruppe von Stakeholdern etwas bringen. Die wichtigste Gruppe an Stakeholdern, für die eine User Story natürlich was bringen sollte, sind die entsprechenden Nutzerinnen und Nutzer. Denn wenn man eine User Story definiert, die für die Nutzerinnen und Nutzer keinen Wert hat, dann ist die User Story vielleicht gar nicht relevant. Ja? Dementsprechend wertschöpfend ist relativ wichtig dann sollten sie schätzbar sein, beziehungsweise abschätzbar. Das heißt, dass man in irgendeiner Form ungefähr sagen kann, wie lange würde es denn dauern, diese User-Story jetzt im System oder im Werkzeug zu implementieren und umzusetzen. User-Stories sollten kurz gestaltet sein, damit sie eben auch einfach und schnell verständlich sind. Ich hatte tatsächlich mal die Anfrage in einem Projekt, da hat jemand gesagt, wir haben User-Stories geschrieben, kannst du da mal drüber gucken. Und dann habe ich eine Liste von, ich glaube es waren nur fünf User-Stories bekommen und die sollten praktisch ein ein gesamtes Projekt beschreiben und ähm, das, da bin ich schon sehr skeptisch geworden und als ich dann gesehen habe, wie lang eine User-Story war, war mir klar, dass es keine User-Story mehr ist. Das heißt, nicht nur man sollte sich eben nicht nur auf diesen einen Satz beschränken, das ist eben ganz wichtig, ja, sondern man sollte diesen Satz auch selbst so kurz wie möglich halten und nicht irgendwie ewig lang diese Aufgabenstellung formulieren oder ewig lang diese Begründung, warum man das Ganze jetzt braucht. Wenn man da sehr viel für schreiben muss, dann ist man vielleicht so ein bisschen auf dem, auf dem Holzweg. Ja. Also in der Kürze liegt die Würze, das gilt dementsprechend auch bei User Stories. Und dann sollten User Stories auch so geschaltet sein, dass man sie hinterher auch testen kann. Das heißt, diese sollten so kurz und knackig geschrieben sein, dass man weiß, hier hinter liegt jetzt eine Funktionalität im Werkzeug und diese kann ich auch testen. Warum habe ich das jetzt in dieser entsprechenden Reihenfolge gemacht? Nun, das sind tatsächlich Kriterien, die häufig immer mal wieder so in der Reihenfolge benannt werden und die man dann auch abkürzen kann als Invest. Allerdings nur, wenn man die englischen Begriffe nimmt, dann eben unabhängig, independent, verhandelbar, negotiable, wertschöpfend, valuable und so weiter und so fort. Das ergibt dann zusammen Invest und sind dann halt die typischen sechs Kriterien, für die User Stories letztendlich erfüllen sollten, damit sie ein gutes und probates Mittel sind, um eben Anforderungen an Systeme und Produkte zu beschreiben. Jetzt kann es vielleicht sein, dass Sie beim Verfolgen des Videos so ein bisschen sich gefragt haben, ja aber warum brauche ich denn bestimmte Dinge? Also warum brauche ich denn zum Beispiel einen Bezug zu Persona? Nun, das ist relativ einfach und klar zu erläutern. Wenn Sie eine Anforderung an ein System spezifizieren und ja immer noch so ein bisschen auf dem Level sind, ich brauche zum Beispiel eine Filterfunktion. Ja? Dann ist die Frage so ein bisschen, wie konkret ist denn jetzt diese Anforderung dargestellt im System? Also zum Beispiel, wie finde ich sie auf der Oberfläche? Ja? Welche konkreten Interaktionselemente habe ich denn da? Das sind ja alles so Dinge, die sind hier an dieser Stelle noch gar nicht spezifiziert. Das steht dann nur drin, ich muss zum Beispiel filtern in irgendwelchen Daten setzen. Und wenn ich einen Bezug zur Persona habe, dann kann mir das sehr stark dabei helfen, genauer herauszufinden, wie muss denn jetzt diese Funktionalität gestaltet sein. Zum Beispiel, welche Terminologie kann ich verwenden? Kann ich jetzt Fachbegriffe verwenden? Kann ich den Begriff Filtern verwenden, wenn es um Filtern geht? Und da gibt es auch noch ganz andere Dinge, die da vielleicht eine Rolle spielen können, die einfach mit der Persona und den Fähigkeiten, den Kenntnissen, den Zielen oder der Motivation der Persona irgendwie zu berücksichtigen sind. Und deswegen sollte man einen Bezug zur Persona haben. Aber vielleicht haben Sie sich auch noch für den zweiten Teil dieser, dieses relativ großen Satzes dann eigentlich gefragt, warum braucht man das denn? Also warum muss ich denn jetzt einen Grund an dieser Stelle benennen? Und da ist es erstmal ganz wichtig, wenn Sie keinen Grund haben für eine bestimmte Funktionalität, warum brauchen Sie dann die Funktionalität? Wenn ich also zum Beispiel aus keiner meiner bisherigen Analysen irgendwie herausgefunden habe, warum ich eine Filterfunktion zum Beispiel brauche, warum habe ich dann eine User-Story, in der drin steht, dass man filtern können muss. Ja. Wenn ich also diesen Grund nicht habe, dann passt irgendwas nicht und dementsprechend äh, macht diese, diese User-Story dann auch keinen Sinn. Deswegen ist es immer wichtig, auch einen Grund zu schreiben, damit man dann letztendlich wiederum den, ähm, ja, eine, eine Grundlage hat, warum die User-Story notwendig ist und dass man dann eben auch noch einen Bezug vielleicht zu dem hat, woraus man dann diesen Grund ableitet. Das kann dann eben zum Beispiel ein entsprechendes Szenario sein. Gut, auch bei User Stories gibt es ein paar Sachen, die man üblicherweise falsch machen kann und auf die möchte ich hier auch noch mal kurz eingehen. Ein erster beliebter Fehler ist, dass man für bestimmte Sachen gar keine inhaltliche Grundlage hat, ja? also dass eben eine User Story gar nicht aus dem äh, Szenario ableitbar ist. Das hatte ich gerade schon gesagt, ja, dafür hat man ja prinzipiell den Grund, aber man kann sich ja auch solche Gründe manchmal dann hinwürfeln. Ja, also man sollte immer gucken, dass eine User-Story tatsächlich eine inhaltliche Grundlage hat, dass man sie wirklich auf etwas beziehen kann. Und da helfen eben auch wiederum Szenarien ganz gut, weil man dann eben konkret sagen kann, hier in diesem Szenario steht ja das und das drin und daraus kann ich jetzt eben diese User-Story dann ableiten. Manche die User Stories schreiben, lassen auch einfach den Grund weg, weil sie eben zum Beispiel nicht verstanden haben, wofür eben der Grund da ist. Ich hatte das ja gerade entsprechend ausführlich erläutert. Oder sie schreiben einfach nur einen schlechten Grund. Ich habe gleich noch zwei Beispiele, was noch so schlechte Gründe sein könnten. Ja, aber auch dann ist es eben wieder so ein bisschen so ein Zeichen, wenn man keinen Grund hat oder wenn man eben nur einen schlechten Grund formulieren kann, ist dann diese User Story wirklich hilfreich? Braucht man sie tatsächlich? Ist sie notwendig? Ich habe jetzt mal hier ein erstes Beispiel für einen schlechten Grund. Das ist praktisch auch so eine Art Begründung in sich selbst. Also als Patrick Harms möchte ich Produkteigenschaften anhaken können, damit ich danach filtern kann. Also erstens ist das keine gute User Story, weil sie halt irgendwie schon konkret sagt, wie die Umsetzung ist. Da gehört eigentlich das Filtern nach vorne aber es kann ja auch nicht sein, dass man dann irgendwie sagt, ich brauche das jetzt, damit ich eigentlich das machen kann, wofür es dann da ist. Also ich kann ja nicht sagen, ich brauche jetzt die Möglichkeit zu filtern, nur damit ich filtern kann. Oder ich brauche jetzt die Möglichkeit zu sortieren, nur damit ich sortieren kann. Das ist eine Begründung in sich selbst. Das ist jetzt eine sehr platte Begründung in sich selbst, aber... Das hilft letztendlich den Nutzerinnen und Nutzern nicht weiter, wenn wir auf diese Weise spezifizieren, weil ja dann keine Evidenz dafür da ist, dass das wirklich auch aus irgendeinem User-Need, also aus irgendeinem Bedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer herauskommt. Das heißt, wir müssen immer auch sagen können, zu jeder Funktionalität, sei es jetzt filtern, sortieren oder was auch immer, wofür brauchen denn das eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer? Also was ist der das dahinterliegende User-Need an der Stelle? Gut, und noch ein äh, weiteres äh, Problem oder ein, ein äh, weiterer Fehler, der oft gemacht wird, dass man eben, so wie es dann hier auch ist, ein Ziel oder eben auch eine Aufgabe formuliert, mit einem konkreten Lösungsvorschlag, also zum Beispiel sagt, ich muss da jetzt irgendwie Dinge anhaken können, damit gibt man schon vor, wie das umzusetzen ist, aber wer, wie ich das schon erläutert habe, wir wollen ja auch noch ein bisschen Bezug nehmen dann auf die Persona und gucken, welche Lösung ist jetzt für die Persona am besten und das macht man eben noch nicht auf der Ebene der User Stories, sondern da guckt man sich noch äh, so ein bisschen genauer dann an, erarbeitet vielleicht mehrere Lösungsmöglichkeiten, um eine User Story umzusetzen und guckt sich dann an, welche ist denn jetzt hier die beste und welche funktioniert am besten für die entsprechenden Personas. Gut, damit kommen wir bei diesem Video auch schon zur entsprechenden Übung. Die Übung ist dann, erstellen Sie User Stories. Das hätte man jetzt schon fast erwarten können. In dem Fall schlage ich vor, dass, wenn Sie sich eben mit dem entsprechenden Video zu den Szenarien befasst haben, dass Sie eben User-Stories auf Basis der Szenarien aus dieser entsprechenden Übung erstellen, dass Sie eben versuchen herauszukriegen, welche User-Stories lassen Sie sich aus den Szenarien ableiten. Gibt es User-Stories, die vielleicht für beide Szenarien gelten? Sie sollten in der Szenarioübung ja zwei Szenarien erstellen. Und wie lassen sich alle User-Stories auch noch logisch gruppieren? Der letzte Punkt ist gegebenenfalls ganz, ganz wichtig, weil man eben manchmal mehrere User-Stories braucht, um eben ein Szenario zu erfüllen. Das ist eigentlich nicht nur manchmal so, das ist fast immer so, weil wir ja auch im Szenario schon mehrere Schritte drin haben, die von den Nutzerinnen und Nutzern erledigt werden möchten, also praktisch die User-Needs. Und Daraus ergeben sich meistens für jeden Schritt mindestens ein entsprechendes Requirement, also eine Anforderung an das System selbst, also eine User Stories. Meistens sind es aber auch mehr. Und ähm, dann ergibt sich also eine größere Menge an User Stories und die muss man dann meistens nochmal so ein bisschen gruppieren. Und die Gruppierung kann auf Basis ganz unterschiedlicher Sachen erfolgen, zum Beispiel, was gehört vielleicht irgendwie logisch zusammen, aber es könnten auch Sachen sein, wie was gehört vielleicht zu einem Teil der Oberfläche, was gehört vielleicht zu einem anderen Teil der Oberfläche. Das müsste man dann so ein bisschen überlegen, das, da lässt sich jetzt auch keine standardmäßige Gruppierung vorschlagen, aber versuchen Sie mal zu überlegen, wenn Sie jetzt halt mehrere User Stories formuliert haben, wie Sie die dann entsprechend zusammenfassen würden. Und damit sind wir auch mit diesem Video am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon auf Ihre Übungslösungen. Bis dann. Tschüss.